Reformpläne also, damit es besser läuft bei der Bahn, mit pünktlichen Zügen, den Klimaanlagen und Toiletten funktionieren und idealerweise auch das Internet. Denn bislang erleben viele Fahrgäste das Gegenteil. Und manche lassen ihre Wut an denjenigen aus, die eigentlich nichts dafür können für die Probleme, an den Zugbegleitern. Damit es für die sicherer wird im Zug, tragen einige nun probeweise Kameras am Körper. Paul Jens war für uns mittendrin im Nahverkehr in Baden-Württemberg, zwischen Offenburg und Karlsruhe. Guten Tag, liebe Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn begrüße herzlich in Offenburg, neu zugestiegene Fahrgäste, genau der, der Schwarzwaldbahn auf der Weiterfahrt nach Karlsruhe. So, wunderschöne, guten Tag, Nochmal mal zugestiegen, Ihre Fahrkarte, bitte. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Valerie Fischer bei der Deutschen Bahn. Erst als Gleisbauer, dann als Schaffner. Ticketkontrolle. Dankeschön. Im Zug trägt Hallo. er die Verantwortung. Bei Konflikten ist er auf sich alleine gestellt. Alles gut? Ja, alles gut. Erst vor kurzem wurde er von Fahrgästen angepöbelt. Seit einem Monat trägt er eine Bodycam. Was das bringt? Mehr Sicherheit. Wirklich. Ich fühle mich sehr, sehr. wirklich anders wie vorher. Manchmal von nichts eskaliert sich was. Und wenn die Kamera. sehen Sie Leute, dann ziehen Sie sich mal gleich zurück. Die Videoaufzeichnungen sollen helfen, Straftaten aufzuklären oder zu verhindern. Valerie Fischer startet die Kamera nur, wenn er in eine schwierige Situation kommt. Das ist ein ganz normal Standard, die läuft Kamera, aber keine Videoaufnahme jetzt zurzeit, Keine Videoaufnahme. Wenn sie so weit kommt, eskaliert sie was, dann sage zum Gast, ich zu ich mache Video, dann gehe ich hier drauf. Es gibt ja immer wieder Angriffe auf, auf ja. Bahnmitarbeiter, haben Sie auch schon erlebt? Ähm, hier das war jetzt zum Beispiel in Hamburg, hier oh. auch auf Bahnmitarbeiter. Wow, das ist aber schlimm. Hm. Ich lasse da nicht so weit kommen. Sie lassen es nicht so weit kommen? Nein, ich ziehe mich zurück immer, wie ich gelernt habe. Ich lasse nicht so weit kommen, aber es geht so schnell manchmal wirklich. Und wie würden in so Situationen denn die Bodycams helfen? Erstmal äh, äh, muss man sehen, wie es zu der Sache kam, wer das zuerst angefangen hat. Und äh, zweitens, wenn der Kollege verletzt wird und so weiter, und dann kann man halt schon mal feststellen, naja, wer was war, warum, wieso. Manchmal, es geht wegen 2,40 Euro. 40. Und kurze Zeit später kommt die Kamera auch schon zum Einsatz. Zwei Frauen haben keinen gültigen Fahrschein dabei. Und wenn sie weiterfahren, müssen sie mal Ergänzungskarte kaufen, draußen. Ja? Mehrfach erklärte er es. Ich sag's dir noch mal, das ist nur Fahrkarte für zwei Waben. Er fragt nach den Ausweisen. Okay? Passwort. Doch sie wollen ihre nicht vorzeigen. So, ich mache jetzt Kamera an, Video und werde sie aufgenommen. Okay? Ich darf das machen. Ich darf das machen, gell? Und dann geht es ganz schnell. Die beiden Frauen geben ihre Pässe und akzeptieren die Strafe. Beide müssen 60 Euro nachzahlen. Wir dürfen keine festhalten. Stehen bleiben, bitte. Sie kriegen was von mir. Hallo? Sie erledigen. Wiedersehen. Der Einsatz der Kamera hat in diesem Fall ja, wohl geholfen, dann. die Situation zu entschärfen. Haben Sie ergänzt? Sehr schön. Sehr schön. Gut gemacht. Bisher sind die Bodycams nur ein Modellversuch der Bahn. Valerie Fischer bitte. würde sie gerne behalten. Der 64-Jährige hat sie mehrfach schon gebraucht. Ich habe das immer gerne, äh, meine Arbeit gemacht. Ich mag das gerne mit den Leuten. Zugehen, helfen, unterstützen, wenn alles pün pünktlich läuft. <lacht> alles okay. Ich mag gerne meine Arbeit. Einfach so. Zwei Jahre hat Valerie Fischer noch bis zur Rente. Bis dahin hofft er, dass die Bodycams zum Standard für alle Zugbegleiter werden.